Anna Neumann ist erfolgreiche Unternehmerin. Ihr Unternehmen stellt Holzspielzeug her. Im Rahmen der Marketingmaßnahmen entstehen einige Aufwendungen. Welche Aufwendungen das sind und wie wir diese verbuchen, das schauen wir uns jetzt an. Um sich über alle Neuerungen in ihrer Branche zu informieren, möchte Anna Neumann eine Messe besuchen. Dazu hat sie ein Ticket für eine Zugfahrt gebucht, es entstehen also Reisekosten. Diese buchen wir als Aufwand auf dem Konto 6850REK. Das Ganze hat sie per Online-Buchung über den Internetanschluss ihres Unternehmens gemacht. Dieser Anschluss führt zu Kommunikationsgebühren, die wir als Aufwand auf das Konto 6820 buchen. Ja, auf der Messe angekommen traut Anna Neumann ihren Augen kaum, denn ein Konkurrent, ein Mitbewerber, hat Holzspielzeug ausgestellt, das eins zu eins eine Kopie ihres Entwurfes ist. Anna Neumann schaltet sofort einen Anwalt ein. Dieser Anwalt möchte natürlich auch Geld sehen und das führt zu einem Aufwand, den wir als Rechts- und Beratungskosten auf das Konto 6770-RBK buchen. Anna Neumann sieht ein, dass sie selber eine Werbekampagne starten muss und beauftragt deswegen eine Agentur, die das in den sozialen Medien durchführen soll. Der Aufwand, der dadurch entsteht, den buchen wir auf das Konto 6870-Werbung. Zum Glück fruchtet diese Werbung und wir verkaufen viele Fertigerzeugnisse. Wir machen das häufig indirekt über Handelsvertreter, die jetzt eine Provision dafür haben wollen. Und diese Provision buchen wir auf das Konto 6760.